In Lime Survey kann man sehr einfach Bilder in seine Umfrage einfügen. Ich möchte einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Dafür erstelle ich eine neue Umfrage und kann dann hier zunächst mal einen Umfragetitel eingeben und dann im Folgenden eine Beschreibung, eine Willkommensnachricht und auch eine Endnachricht. Und dort überall können Sie auch schon Bilder einfügen. Und zwar erkennen Sie das immer hier an diesen Icons. Da haben Sie also die Möglichkeit, ein Bild in die Endnachricht einzufügen, ein Bild in die Willkommensnachricht einzufügen oder auch ein Bild hier in Ihre Umfragebeschreibung einzufügen und wenn wir dann mal weitergehen, weitergehen und die Umfrage anlegen, dann werden wir jetzt hier gebeten, Fragegruppen hinzuzufügen und auch bei diesen Fragegruppen können Sie wieder den Titel für eine Fragegruppe eingeben und in der Beschreibung auch haben Sie hier wieder die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Auch das speichern wir einmal und schließen das und innerhalb der Fragegruppe können wir jetzt ja wiederum Fragen anlegen und in diesen Fragen können wir auch wieder Bilder einfügen und das ist so die häufigste Anwendung, dass man im Fragetext ein Bild zeigen möchte, auf das man sich dann in der Frage bezieht. Ich nenne das hier jetzt einfach mal Frage 1. Hier kommt dann der Fragetext rein und hier zeige ich jetzt mal, wie man ein Bild in diesen Fragetext dann konkret hochlädt. Und zwar geht man auch hier wieder auf dieses Bild-Icon und dann kann man hier auf Server durchsuchen gehen und kann dann ein Bild hochladen, das man dort in die Umfrage einfügen möchte. Ich will jetzt hier einfach mal ein Thumbnail aus das ich erstellt habe für eins meiner vorhergehenden Videos und sobald ich dann hier darauf doppelt klicke, wird das eingefügt. Ich gehe auf OK und das ist jetzt hier in meinem Fragetext drin. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Ich gehe also auf Speichern und Schließen und dann können wir hier mal auf die Fragenvorschau gehen. Und Dann sehen Sie hier direkt, sobald die Person die Frage angezeigt bekommt, wird dieses Bild hier gezeigt und dann unten drunter kommt dann der Fragetext mit den Antwortmöglichkeiten und so weiter. Sie können auch innerhalb der Antwortmöglichkeiten auf eine Frage Bilder einfügen. Um das zu zeigen, wechsle ich jetzt hier mal den Fragetyp der Frage 1. Und zwar möchte ich dort über Bearbeiten jetzt nicht mehr den langen freien Text als Fragetyp haben, sondern die Liste mit Optionsfeldern, um da Antwortmöglichkeiten eingeben zu können. Und nachdem ich das gespeichert habe, kann ich dann hier oben rechts klicken auf Antwortoptionen bearbeiten. Und kann dann dort die einzelnen Antwortoptionen eingeben und mit diesem Stiftsymbol innerhalb dieser einzelnen Antwortoptionen dann wiederum ein Bild hochladen, indem ich hier auf dieses Bild-Icon klicke und dann in der Antwortoption ein Bild habe, um die Antwortoption zu illustrieren.